die gesamte Menge HCl, die sich umsetzt, ergibt sich nach dem Faradayischen Gesetz zu I mal T durch F, also 0,1 Ampere mal 3600 durch 96.585. 3,731 Millimol Salzsäure werden insgesamt zu Wasserstoff und Chlor umgesetzt. Verschwinden also letztendlich aus dem Reaktionsgefäß verschwinden aber nicht gleichartig in Anoden- und Kathodenraum, sondern aufgrund der unterschiedlichen Beweglichkeiten sind die Konzentrationsverhältnisse unterschiedlich. Der Wasserstoff, der sich an der Kathode bildet, lässt sich ebenfalls nach dem Paradäischen Gesetz ermitteln. Die geflossenen 3,7 Millimol-Elektronen reichen aus, um die Hälfte davon, also 1,866 Millimol, Wasserstoff zu erzeugen. Das sind etwa 46 Milliliter. Die tatsächliche Abnahme der Konzentration an der Anode ist etwas geringer als 3,7 Millimol. Sie ergibt sich zu T plus mal den 3,7 Millimol, also zu 0,82 mal 3,7 gleich 3,06 Millimol. Entsprechend nimmt an der Kathode die Konzentration um T minus mal N ab, also um 18 von 3,7 0,669 Millimol. Insgesamt ergibt sie wahrscheinlich 3,7 Millimol Delta N gesamt. Die Konzentration an der Anode ergibt sich als Stoffmenge durch Volumen 3,88 Millimol pro Liter und die an der Kathode analog zu 8,66 Millimol pro Liter.